Marketing, kennt ihr selber, da kann man beliebigen Aufwand treiben, Fachartikel schreiben, Buchmarketing, Pressearbeit, äh, PR, man kann Podcasts machen, Videoformate, an Konferenzen teilnehmen, äh, Social Media, Riesenaufwand, den man da reinstecken kann und auch teilweise sollte. Äh, das ist sozusagen Marketing, diverse Stellschrauben, an denen man im Marketing drehen kann. Schauen wir uns mal ein Beispiel an von Shell. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder jeder von euch auch die Shell Club Smart Preisgarantie hat. Die ist total toll, weil das Leben ist zu kurz, um Benzinpreise zu vergleichen, steht da, wenn man mal genauer reinschaut, steht da, mit der Shell Club Smart Preisgarantie bezahlen registrierte Shell Club Smart Mitglieder, man merkt, man kann es kaum lesen, das ist auch der Sinn, ab sofort höchstens zwei Cent pro Liter mehr als bei der Markt- im Umfeld. Das heißt, mit diesem Produkt, was umsonst ist, garantieren die einem, dass man mehr zahlt als bei einer Tankstelle im Umfeld. Und das ist eigentlich total brillant, äh, aus, aus Marketing-Sicht, ob das ethisch, moralisch, ne? jeder, das so Sachen will, muss man sich überlegen, aber es ist total brillant. Der Kunde empfindet das als Service und freut sich darüber, dass er mehr zahlen darf. Das ist mehr zum Thema Kundenbeziehung findest du im kostenlosen Blickwinkel-Kunde-Club. Dort hast du direkt Zugriff auf die riesige Club-Mediathek und triffst im Praxistalk auf handverlesene Experten. Melde dich jetzt kostenlos an unter www.blickwinkel-kunde.de Wir sehen uns im Club. Dein Oliver.